Du musst du jedes Mal Innenspiegel, Außenspiegel und Schulter rufen. Okay. Ja. Das heißt also, gib ruhig ein bisschen Gas, dann schaffst du das von dem Schwarzen. Und jetzt machst du... oder oh, besser nicht, ne? Mal, ich nee, nee mal, nee, ich möchte das nicht. Nee, nee, ist noch besser. <lacht> aber stopp, aber stopp jetzt schon, dass es gleich nicht zu knapp davor wird. Genau. Dann schön schleifen, nur 50% von der Kupplung. So, jetzt erstmal Spiegel, Spiegel. dann. Ja. Muss ich blinken dafür jedes Mal? Nein. Guck mal, wenn jetzt kein Auto kommt, also erstmal Gas geben. Jetzt ganz normal, jetzt ja 30 zu. Und bleib links, weil das schaffst du locker vor dem. Und jetzt direkt zweite Gang. Und dann, dann brauchst du hier nicht wie so ein Fisch immer wieder so rechts, links, rechts, links, sondern so, das passt so. Okay. Und dann in den Spiegel die und dann kannst du zurück. Und den Fuß sind ganz weg von der Kuppel. Ganz zur Seite, genau. Jetzt wieder Spiegel, Spiegel, so einen Seitenblick aus dem Fenster raus, genau, und dann kannst du langsam raus. Erinnerst du dich, wofür der Blick ist? Ja, für den guten Winkel, damit ich die sehe. Genau. Ich sehe! So, und jetzt schön bei 30 bleiben. Cool. Dann zeige ich dir kurz was Verrücktes. Und das ist ja hier so ein bisschen so ein Berg, ne? Ja. Mhm, drück mal die Kupplung und bleib mal stehen. Einfach Kupplung und stopp. Hinter uns ist ja keiner, oder? Wenn du jetzt die, die Bremse loslässt, ne? Lass mal los. Dann wollen wir. Genau. Aber ich will nur sehen, wie viel. Also so? Merkst du, dass wir zurückrollen? Ja. Gut. Nimm den ersten Gang. Je nachdem, wie krass der Berg ist, an dem du losfährst, ne? machst du das so? Du hältst die Bremse jetzt fest und löst langsam die Kupplung, bis du ein bisschen Druck unterm Fuß merkst, aber nur ein ganz bisschen. Merkst du? Ja. Okay, cool. Jetzt hältst du die Kupplung fest, nicht weiter lösen nee. und lässt die Bremse los. Und die Bremse geht dann aufs Gas. Ganz locker. Genau? Ja. Wo ist das Gas? Ich höre noch nichts. So. So, und jetzt gibst du ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr. Und löst dabei dann die Kupplung so ab. Und dann rollst okay. du nie wieder zurück. Krass, ich bin gerade gar nicht gerollt, ne? Nee, das machen wir jetzt nochmal. Pass so, auf, Kupplung drücken. Ja. Und stopp. Das Wichtigste ist, du hast es halt sehr, sehr gut auch gemacht. Du machst halt nicht so, klack, bumm, weil dann schießt du dich <lacht> aus. Sondern du musst die Bremse festhalten und die Kupplung festhalten erstmal. Und da mhm. haben viele im Kopf ein Problem mit. Die denken so, oh, okay, ich muss schnell loslassen, weil ich muss schnell okay, nach. Ich vorne. Ich versuche das jetzt nochmal, ja? Genau. Also Bremse halten. So, festhalten ist cool. Jetzt labert. Ja, ja, alles gut. So, kommt keiner sehen. <lacht> so, weiter, weiter, weiter. Das reicht. Siehst du die Bremse und jetzt geht die ans Gas. ich ein bisschen mehr Gas. Genau und dann dazu die Kupplung. That's it. Cool. Cool. Ja. Aber einmal machen wir noch, weil hier ist so cool zum Üben. Was hier okay. ist keiner. Hier hat man seine Ruhe? Gut. Okay, genau. So, das reicht, nicht schneller werden, sondern leicht ans Gas. Und der Trick ist das Gas, dabei. jetzt bist du schon schneller geworden. Ja, weißt ja. du, du wirst dann denkst, ja, ja. ja, das ist klar, kann ich schon. Und dann wird man halt schneller. Ja. Und du darfst halt nicht zu schnell werden. Wenn es zu schnell geht, dann bumm, ist er aus. Ja, okay, okay. Okay, wir fahren links weiter. Bevor du blinkst, zack, zack, zack. Man bleibt im ersten keine Kupplung. Du hast nur Fahrfahrt gewählt. Das Auto rollt alleine so weiter. Guck nur rechts und links, dass das Ja passt. Und dann gehen wir rum. Cool. Sehr gut. Dann locker einfach weiter Gas. Jetzt musst du aber dazu sagen, du hast ja jetzt hier Zeit gehabt im Kopf. Du hast ja keinen Stress gehabt. Ja. In der Prüfung kann das passieren, dass du am Berg stehst und denkst: oh, Scheiße, ein LKW hinter mir und boah, der ist voll nah. Und so. Dann ist das Wichtigere nicht, dass du diese Technik hast, sondern dass du schaffst, cool zu bleiben. Das ist das Wichtigere. Wir fahren dann gleich rechts weiter. Und egal, wo das Stoppschild steht, erstmal bis zur Linie. dann. Cool. Äh, erster Gang, ja, ist wichtig. Und jetzt tastest du dich genauso wie gerade auch. Nicht zurückrollen, sondern tastest du dich einfach erstmal einen Meter nach vorne. Ja. Mhm. <lacht> Schön langsam. So, festhalten. Genau. Und jetzt erstmal nur tasten. Wir wollen ja noch also nicht ganz, ganz losfahren, sondern leicht mit diesem Druck. Genau. Und jetzt die Augen nach links. Guck, weit nach links. Das ist cool? Ja. Cool. Gut. Und dann den Fuß am Gas lassen. Sehr locker. Erstmal ziehen, damit du den Berg auch hochkommst. Und ich weiter. Zieh ein bisschen mehr als sonst. Ich ansonsten bald wegen Berge okay. und da muss ich weiter dranbleiben. Ja, guck mal, hier ist rechts so, so, so destroyed, ne? Brauch ich ein bisschen links rüber rein, wenn jemand gefährdet wird. Und versuch die 50 zu halten, also ruhig noch ein bisschen mehr, mehr draufdrücken. Ruhig noch ein bisschen mehr. Das ist gut. Auch wenn du mal auf 51, 52, 53 kommst. Egal. Okay. Kein Prüfer sagt da, aha, zu schnell durchgefallen. Es ist egal. Du musst da wirklich schaffen, so einen lockeren Mittelwert. Mal ist es 52, mal ist es 48. Ja. Ist egal. Ne? Nur nicht 40. Nur nicht 40. Jetzt guck mal bergab zum Beispiel. Müsst du dann auch wieder ein bisschen runterbremsen? Dann hier du es da zu schnell. So, wir fahren jetzt überraschungsmäßig rechts weiter. Keine Kupplung. Erstmal Spiegel gucken. Innen oder außen? Das war's. Blinker. Stärker gar nicht schalten. Erstmal weiter runter, Bist du das so vom Gefühl her sich das angenehmer fühlen. Was meinst du, erste oder zweite Gang? Zweiter? Das wird ziemlich eng, weil das Auto angeht. Okay, an dann erste. Gut. Langsam weiterrollen, nicht stehen bleiben. Ja. Jetzt machst du einen Schulterblick die Fahrräder, die hier eventuell kommen. Das ist ja. keiner, ne? Und langsam weiter schleifen. Schön rumlegen. Guck mal, jetzt was ganz Mieses. Guck mal, ob hier ein Geschwindigkeitsschild steht. Nee. Ne. Sind wir in der Stadt oder außerhalb? Ich würde sagen außerhalb. Jo, wie schnell darf man jetzt hier fahren? Ja, 100 wäre ein bisschen krass, ne? <lacht> ja, aber man darf. Und guck mal, das nee. passt. Ja, man darf, aber das passt. Das geht gar nicht. Nee. Du machst das richtig. Wir sind jetzt hier von der Straße runter langsam. Guck mal, das ist voll Kernschrott hier. Ja. Und erstmal wieder langsam auf die Straße drauf. Und jetzt kannst du wieder geben. these. jetzt hast du Glück. Ich sehe was, was du nicht siehst. Siehst du das auch schon? Ja. Gut. Es ist groß und schwarz. <lacht> langsam Kupplung drücken. Langsam ja. werden. Und wir fahren, wir fahren ganz langsam hier an den Rand dran. So. Ja. Und dann bleib ich stehen. Einfach stoppen. Das war's. Oh, das ist gut. Ja, aber so kannst du das auch in der Prüfung machen. Was willst du denn machen? Du passt da ja nicht durch. Nee. Auf gar keinen Fall. So. Und dann Spiegel checken. Und dann langsam weiter langsam. Wieder auf die Straße, ne? Weil zu lange können wir nicht gehen. Ja. Power, ne? Gut, weiter Power. Sehr gut. Aber guck mal, als erstes, was du gedacht hast, als du den Trecker gesehen hast, ist, ach du Scheiße. Ja. Man sieht den und denkt so, kack, wie soll das gehen? Ja. Und die Antwort ist auch gar nicht. Das ist auch toll, dass du so ein Gefühl kriegst, du musst jetzt nur noch drauf hören. Mhm. Das passt ja auch wirklich nicht. Du sollst es auch gar nicht erst probieren. Genauso in der Prüfung. Wenn du sowas siehst, jemand kommt und du merkst schon, das passt nicht, du probierst es doch gar nicht. Ja. Es klatscht ja auch kein Prüfer und sagt, das war ECO-Pfeiffer. Ja. Das macht ja keiner. So, Wenn das nicht passt, Kupplung, Bremse, fährst ein bisschen rechts ran, dann stehen. Dann geht die Gefahr ab, alles vorbei, löst ja. sich auf und dann kannst du locker weiterfahren. Und alle fühlen sich wohl. Der Prüfer fängt ja an zu schwitzen, der Dreckerfahrer ist auch lucky, also alles gut. Cool. Nicht stoppen, langsam weiter schleifen. Ja, aber da kommt jemand. Du kannst trotzdem fahren. Langsam weiterfahren. Okay. Weiterfahren, weiterfahren. Ja! Das fleißig steuern, aber diese Straße wurde noch vergessen zu machen also, Kommt vielleicht noch. machen das mal blinken mal rechts. Genau, dann werden wir langsamer. Und dann fährt die Jenny bestimmt an uns vorbei. So langsam, Nicht ganz dran, sondern nur so. So ist cool. Und dann erste Gang. Und dann so locker. Checkt wie das. Cool. Und dann können wir langsam weiterfahren. Wir sind aber nicht aus dem Grund stehen geblieben. Sondern, machen wir kurz einen Blinker aus. Da vorne ist eine Straße. Schlauen Straße. Das ja. heißt, siehst du die? Ja. Jetzt stehen hier ja keine Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen. Ja, rechts vor links. Hätte ich auch gedacht. Wir rollen jetzt mal noch ein bisschen näher dann Guck dir das mal genau an. Fahren wir noch ein bisschen weiter so, bis hier so in Höhe von dem Vorgarten Dann bleiben wir nochmal stehen. So, und hier nochmal Stopp. So, hier ist kein rechts vor links. Wir erklären uns jetzt gemeinsam warum die Einbahnstraße. Nein. Nee? Nein. Es gibt drei Ausnahmen von rechts vor links. Ich weiß nicht, Theorie ist schon lange her. Ist auch, ich blinke erstmal kurz rechts, damit der checkt, dass er vorbeifahren kann. Drei Ausnahmen von rechts vor links. Eine war Wald und Feldweg. Da hinten, wo wir gerade waren. Da waren ja ein paar Feldwege. Ja. Ich weiß kein rechts vor links, das kann man vergessen. Zweite ist verkehrsberuhigter Bereich. Also wenn man aus so einer Spielstraße links rauskommt, hat man auch keinen Vorfahrt. Und das dritte, weißt du Nee. Abgesenkte Bordsteine. Ach so. Das ist ein abgesenkter Bordstein. Ja. Die Leute, die da rauskommen, du kannst ja von weitem nicht erkennen, ist das eine Garage, ist das eine Ausfahrt, ist das ein Parkhof, was weiß naja, ich. Ja, die kenne. sind wartepflichtig. Die sind wartepflichtig. Ja. Und du kannst nicht erkennen, ist das hier die Ausfahrt von seinem Haus oder ist das eine Straße oder whatever. Ja, ja da steht ein Straßenschild, aber das ist nicht der einzige Hinweis. Weil du siehst, dass der Bordstein so gerade ausgeht. Hm. Deswegen hast du Vorfahrt. Ah, okay. okay. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Ich meine, wir hatten es ja in der Theorie. aber ja, wir jetzt auch Ganz nicht ehrlich, so schnell dran. als ich meinen Führerschein bestanden habe, ich habe das nicht gecheckt. Ich wusste das nicht. Ich habe trotzdem die Prüfung irgendwie geschafft. Und weißt <lacht> du, wie scheiße das ist, wenn du einen Führerschein hast und du fährst und du weißt nie, ob der Vorfahrt hat oder nicht? Dann fährst das du immer, bleibst stehen, guckst den an, der guckt dich an, als wärst du doof und dann sagst du, <lacht> ach ja, ich weiß schon und dann fährst du weiter, das ist voll blöd. Deswegen erkläre ich dir das lieber richtig, damit du nicht so stehst, wie ich da stand. Okay und dann Spiegel, Spiegel, ja. Schulterblick, Blinker links, dass alle wieder raffen, dass wir losfahren. Und dann fährst du locker weiter. Also du hast hier Vorfahrt, wegen dem abgesenkten Bordstein. Okay. That's the reason. Blinker wieder aus du, du kannst nie sehen, das ist das eine Straße oder ist das hier eine Grundstücksausfahrt oder was weiß ich Damit du jetzt nicht jedes Mal Paranoia haben musst und hier mal so... Uh, uh, uh, guckst du überall rein, merkst du dir das einfach ordentlich mit dem Bordstein. Okay. Und wenn du den Unterschied jetzt mal zu dieser Straße hier siehst, ja. ist es ja ganz klar zu erkennen, mach nochmal kurz langsam, Kupplung und Bremsen Ist ja ganz klar zu erkennen, die Bordsteine gehen da rein Ja. und deswegen ist hier rechts vor links. Ach so. Also diese Bordsteine, die machen so die Kurve und deswegen ja, ja, ist hier rechts vor links. Krass. Unterschied? Nee, ja, ich, ich hab's verstanden. Ja. Cool, wir fahren geradeaus weiter. Ich musste einfach nur unterscheiden, sehe ich was oder sehe ich nichts. Mhm. Man kann hier Wer hat hier vorfahren. Ja, die anderen. Welche anderen? Die, die von, also äh, Querverkehr. Warte, Kupplung und Stopp. <lacht> Kupplung, und Stopp, warte, warte kurz. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Wer hat hier Vorfahrt? Ja, der Querverkehr. Mhm. Sagt man das nicht so? Mhm. Haben die keinen Vorfahrt? Nein. Es gibt keine Schilder hier, also hat wer Vorfahrt? Ach so, rechts vor links. Ja, Mann. Das heißt, die. Achte nur auf die. Das fühlt sich komisch an. Man kommt an eine Kreuzung, sieht da nichts. Ne? Fahren wir jetzt langsam weiter. Nicht auf den gucken, nur auf den gucken. Ja. Guck auf ja. rechts und langsam weiterfahren. Und beobachten. Alles gut. Und guck, hier weiter. So. Und ja. jetzt fährst du langsam weiter. Der ist durchgezogen, weil Ach, er gesehen stimmt. hat, wir stehen jetzt hier noch so. Ne? Okay. Also alles gut. Ja, stimmt. <lacht> Aber es ist was ganz anderes, oder? Ja? ja, Theorie, so ganz leicht. Auf dem Bogen macht man da so ein Kreuz. Also ja, klar, jetzt genau. kein Ding. Und dann stehst du hier, kommt da ein Auto und okay. auf einmal so. <lacht> da musst du wirklich zeigen, dass du es verstanden hast, ne? Ja, ist ja. wirklich. Da kommt die Jenny zurück. Schnell langsam. Guck wieder nach rechts. Die haben Vorfahrt, weil keine Schilder stehen. Holt's weiter, kommt keiner, fährst du durch. Immer das Gleiche. Okay. Spiegeln, Schulter Und dann kannst du rausfahren wegen dem Silbernen. Achso, okay. Schön locker erstmal draußen bleiben. Aber fahr weiter noch links drüber. Da ist ja links noch ein bisschen Platz. Aber der Auto bin ich hingekommen. Ach, der Moritz. Hallo. Ferien. Lehrer müsste man sein. Wie gut. Ja, mein Freund ist Lehrer geworden. Der hat tatsächlich Ferien. Unglaublich. Zwei Wochen Ferien. Jetzt auch gern. Aber ihr wart jetzt im Urlaub ernst, ne? Oh ja, aber wenn du scheiß zwei Wochen Ferien, ich wüsste, wie ich das machen sollte. Durchdrehen. Kein Gas. Spiegel. Spiegel im Schulterblick. Und dann darfst du raus. Wegen dem. Okay. Okay. Du darfst nie, wenn du auf deiner Spur bist, musst du erstmal da bleiben. Jedes Mal, wenn du deine Position änderst, egal ob nach links oder nach rechts, sicherlich immer ab. Weil der Prüfer. Der bewertet ja deine Beobachtung. Ja, ja. Nicht wie du 30 fahren kannst. 30, da können wir auch einen Stock hier reinsetzen, Tempomat anklemmen und dann fährt das Auto 30. Boah, hast kein Talent Kein Gas geben. So. Okay, und wieder. Yep. Und wieder? Genau. Warum guckt man hier eigentlich zurück? Ja, weil auch da ein Fußgänger stehen könnte, den man dann so schnell nicht gesehen hat oder so. Fußgänger ja, aber guck mal wie schnell wir sind. Ja. Wenn jetzt jemand mit einem E-Bike hier angeballert kommt auf der rechten Seite, fährt er auch manchmal locker 30. Okay. Und dann fährt er hier so ja. vorbei. den musst du sehen, bevor du den zerquetscht. Spiegel. Ja. Und fahr ruhig weiter raus und Gönn dir. Lass Gönn dir. Okay. Nimm dir ein bisschen Platz hier. nicht so sehen. Wenn nicht so sehen, Kupplung und erster Gang. Bleib einfach mit den Augen da. Genau, also die Augen müssen wirklich so darüber gehen. Schön langsam schleifen, der Kupplung und dann hauen wir hier ab. Was wichtig ist daran, ist, dass du nicht einmal so rüber guckst, sagst, yo, alles klar und fährst weiter. Ja. Dann weiß der Prüfer nie, warum du da reingeguckt hast. Ob du da jemanden kennst oder was weiß ich, keine Ahnung. Das heißt, du musst bei rechts vor links für den ein ganz klar erkennbares Verhalten an Tag legen. Wir fahren jetzt rechts weiter, bevor du links langsam weiter. Jetzt musst du schauen, ob du von links was sehen kannst. Ich ne? mach mal locker weiter. Jetzt guckst du ganz weit nach links. Schön locker weiter machen. Kommt da keiner? Cool. Dann locker wieder Gas und dann ziehen wir weiter. Direkt oben. Wenn du jetzt nicht weißt, wie schnell hier ist, weil hier kein Schilder stehen oder so, also, guck einfach mal links in die Straße. Was steht dafür? eine 30-Zone. Dann ist hier 50. So kannst du das immer für dich checken. Okay. Hat jetzt aber auch keinen Sinn. Nein, nein <lacht> wir fahren jetzt an der Ampel links. nicht so leicht, also fahren ruhig noch einen Meter nach vorne. Okay. Ja, das ist leicht. das ist so, der muss auch schon ganz schön gut. Weil du kannst ja... Genau. Da machst du hier den Gönnjamin und dann geht das. So ist besser, oder? Ja, so ist gut. Wenn du mal auf die Ampel guckst... Mhm. Do you see the pile? Ja, hab ich gesehen. Gut, wir fahren jetzt übrigens hier nach links, um weiter rechts vor links zu trainieren. <lacht> okay. Weil es ja so viel Bock macht. Äh, ruhig ein bisschen Gas geben. Und du hast einen Pfeil, zweiter Gang. Guck mal auf, wenn die Kids da kommen. Alles gut, ganz einfach abbiegen. Oben rechts das Schild. Ja. Gut. So, und hier kommt schon das erste miese rechts vor links. Siehst du das? Mhm. Und Granny steht da auch schon, Ich weiß nicht, was sie machen wollen. Erstmal, weil du nichts siehst, bleiben wir im ersten Gang. Mhm. Füße über die Bremse legen und über die Kupplung so und deine Augen optik da rein. Genau, jetzt guckst du so da rum, kommt da keiner, kannst wieder nach vorne und Gas geben. Und direkt Kupplung, zweiter Gang. So. Und da vorne rechts, ich weiß nicht, ob du das siehst, ist schon wieder hier ja, am grünen Winkel da. Ne? Kann man was sehen oder sieht Nein. man das? Also wieder Kupplung, Bremse, ruhig ein bisschen mehr bremsen, genau. Jetzt geht der erste Gang auch locker rein. Ach, okay. Langsamer und dann guckst du da wieder rein, rollst da so locker vorbei und jetzt kannst du wieder Gas geben. Aber erst jetzt, jetzt wenn es gerade ausgeht, nicht vorher. Okay. Und im Gegensatz zur nächsten Straße, da kann man was sehen. Bleiben wir jetzt im zweiten Gang mhm. und das ist dann der Unterschied zwischen sehe ich was und sehe ich nichts. Okay. Erster Gang oder zweite Gang. Jetzt legst du die Füße nur drüber, roll aber weiter und bleib mit den Augen da. Da kommt keiner. Tschüss. dann wird Gas. geht's weiter. Und das machst du ab jetzt immer für jede Kreuzung und jede Straße, dass du immer für dich entscheiden kannst, sehe ich was oder sehe ich nichts. Wir fahren okay. jetzt rechts weiter, bevor du Mach noch wenig. Genau. Siehst du was? Nee. Also Kupplung, Bremse, Erste, nicht stoppen, langsam weiter. Da kannst du einmal hingucken, aber ansonsten die haben eh nichts zu melden. Weil mhm. wegen die links. <lacht> ja, aber wenn die hier so durchbrettern vielleicht, weiß man doch auch kaputt, nicht. da sein. Kupplung in zweite Gang. Und wenn keiner von vorne kommt, kannst du hier links bleiben. Mhm. Das musst du aber abchecken. Ja. Bleib schön links. Kontrollier kurz hinter dir. Gut. Bleib links. Du kannst jetzt nicht ausweichen, nicht zurück, alles cool. Aber Spiegel gucken, genau. Und ganz in Ruhe. Oh, jetzt hab ich Ich seh dir da prüfen überhaupt Er Ehrlich? Ehrlich? Ja. Blinken, hupen, klatschen. Okay. Hauptsache, du guckst in auch. Das, das ist das Allerwichtigste. Aller, aller das ist wie wir auf der Party, das ist Basics. Wenn du schnappst, alles ist okay, aber wenn du Bier ja, hast, ist auch gut. <lacht> Ja, das war übel. Äh, kein Gas. Siehst du, ob da jemand kommt oder nicht? Sei vorsichtig. Spiegel gucken. Dann erster Gang jetzt, weil du die Kupplung gedrückt hast. Alles Ach cool. Ja. Muss nur absichern. Oh, gut, dass wir das schon mal geübt haben. Ja. Kommt da einer? Nee. Okay, dann langsam weiter. Halten. Ab da okay, halten. Jetzt, jetzt kommt jemand. Okay. Gut. Schön halten, die Kupplung. Nicht loslassen. Genau. Ah, jetzt. Gut. Gut. Und halten. Nicht loslassen. Solange du nicht loslässt, rettest du dich selbst. Okay. Aber machst du den hier, machen wir... Wow, aber das war gut. Das war sehr gut. Ja, du hast es drauf. Siehst du was? Dann ist der erste Gang cool. Füße drüber legen über die Bremse. Das ist rechts vor links. Immer wieder merkt ihr das einfach so, wenn da eine Straße kommt und da sind keine Schilder, ist immer rechts und links, immer. Okay. Am besten kein Gas, weil du musst nochmal gucken. Genau. Ich frage mich nicht, woher ich so komische Straßen kenne. Ja, ja, ist ja cool. Boah. Ja, ja. Ich Sekunden. hier ein bisschen oder ja, so. Auch... Das macht mich ehrlich immer richtig nervös. Ich kann das, wenn du willst, komplett ausschalten. Nee, besser nicht. Vielleicht <lacht> ist es ja auch gut. Ja. Manchmal ist das nicht schlecht. Ein bisschen links bleiben. Außenspiel, wie viel Platz links ist. Oh. Jetzt kann man darüber nachdenken, jetzt kurz den zweiten Gang zu nehmen, aber. glaube ich, nicht. Ja, es ist alt. nicht gut übersehbar da, ne? Und dann müsstest du den der zweite Gang wieder der erste Gang. Mhm. An dieser Stelle kurz kannst du das so lassen. Den Fuß über die Bremse. Genau, dann die Kurve so fahren, dass du halt nicht den Bordstein rasierst, das ist halt wichtig. Schön Boom. Sofort reagieren. Okay. Das ist ganz wichtig, dass du mit den, weil man will ja schon wieder gucken was vorne abgeht. Ja. So. Du musst darauf fokussiert sein. So. Ah. Da darf ich nicht rein. Ja, genau. <lacht> okay. Vielleicht kann ich hier vorne den Falle Nee. Okay, so, Schild <lacht> im Blick. Und dann okay. Schild so. noch kaufen. Muss ich ein bisschen hinweichen, genau. geiler, wenn du das kontrollieren kannst. Ja, das stimmt. Also, hör auf deinen Bauch und wenn der sich unwohl fühlt, weil du denkst, oh alles eng und so, Kupplung und Bremse. Es ist okay, ja gut, okay. dass du das fühlst. Man darf jetzt nur nicht denken, ja, aber egal. man ist nicht egal. <lacht> Spiegel gucken. Und dann gehst du locker hier rum. Hier kannst du blinken, musst du nicht blinken. Ah, okay, Wie du Lust hast. Also, ist völlig egal. Okay. Aber hinter dir ist cool, dann ruhig ein bisschen Gas geben. Jetzt aber zweiter Gang. Genau, jetzt können wir das erste Mal hier so ein bisschen fahren und wieder in den zweiten Gang nach diesem ganzen Gemüse da. Siehst so. du den Anhänger da vorne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich würde erstmal vorsichtig werden, vielleicht sogar den ersten Gang, ein bisschen links bleiben. Ja, und der parkt doch hier die Straße irgendwie zu, noch langsamer noch erstmal stehen ich stehe das erstmal nur an dann ist hier auch rechts vor links für fahrradfahrer mhm. ich weiß nicht ich weiß nicht ob du das siehst aber da ist eine einbahnstraße da oben rechts ja für fahrradfahrer